So, wir waren gerade wandern. Das erste Mal in einem Schrein, dem Hasenschrein. Also würde ich sagen, Hasenschrein. Anscheinend war es für, für die Lieben dann oder so. Genau, da waren auf jeden Fall ganz viele Häschen. Oh, das ist oh, jetzt, wo ich ja, ja. jetzt kapiere ich das erst mit Hasen und Liebe. Naja, egal. Und es war auf der einen Seite der Hase mit dem Sonnensymbol und auf der anderen Seite der Drache mit einem Mondsymbol. Hörte wohl beides zusammen. Ist egal, wir sind da eine Stunde lang hingelaufen. Wir haben unsere erste englischsprachige Person kennengelernt, weil nämlich also mal ein Eis bestellen wollte. Ähm, und die, der, der Gastwirt, heißt es das so, wenn die Eis verkaufen? Naja, der hat zumindest meinte, er spricht so viel Englisch, also nicht. kam es so von hinten, mehr erhebt nur. Und dann war dort eine begeisterte Japanerin, denke ich. Ja, naja, ich glaube schon in äh, Vienna war und in Salzburg und sich gefreut hat, dass Omani aus Österreich kommt. Genau, und haben uns erstmal übersetzt und dann haben wir gesagt, ja, wir sind gerade von der Yahoo Station, wo unser, ähm, unser Airbnb ist, hingelaufen, eine Stunde und meinen sie, was? Von der Yahoo Station so weit und ich erzähle die ganze Zeit der Omani, das ist ein weiter Weg und dann ja, heißt es immer, du scheiß Neustädter. Gesagt, und, und ich habe natürlich gesagt, Österreicherin, natürlich wandere ich da eine Stunde. Ist ja nicht. Ja. Äh, tatsächlich sind wir auf dem Rückweg jetzt sogar noch ein bisschen weiter gelaufen, weil wir eine schöne Strecke laufen wollten. Also ihr hört die ganze Zeit die Autos hier im Hintergrund, aber wenigstens laufen wir am Fluss lang mit einem eigenen Fußweg und nicht mitten auf der Straße ohne Fußweg. Genau. Und heute Morgen äh, waren wir kurz beim Bäcker, unsere, unsere Jause holen. Jetzt haben wir gerade hier diese letzten Reste verzehrt. Süßes Brötchen mit Kaffee, Kaffee aus Kaffee dem Automaten. Zeig mal kurz den Kaffee aus dem Automaten. Ja. Genau, der da heiß rauskommt. Ja. Genau. Und als wir beim Bäcker dann bezahlen wollten, dann hat man schon gar nicht mehr uns gefragt, sondern auf die Beutel gezeigt, um uns zu fragen, ob wir Beutel wollen, wo wir schon aber wussten, können wir Nein sagen. Und dann gab es sogar ein, äh, zum Schluss ein Thank You. Ja, sie hat sogar... Hat sie nicht so goodbye oder sowas auch gesagt? Hat sowas sogar auch noch noch. Goodbye gesagt Jetzt unsere Theorie dazu. Es hat sich rumgesprochen, dass wir da sind. Jetzt hatten die gestern Abend quasi oder gestern Nacht eine Handelsmenschenangestellten, arbeitenden Konferenz und haben quasi sich davon erzählt. Wir haben hier zwei Ausländer in der Hut. Wie gehen wir damit um? Dann kam die Kleine aus diesem 100-Yen-Shop nach vorne, hat so ihr Erlebnis erzählt, meinte, die sind total nett, kann man gut machen. Dann haben wir beraten und beraten. Und haben dann gesagt, naja, ihr landet einfach ein paar Floskeln, sprecht mit denen nicht, zeigt, was ihr wollt. Und hier habt ihr noch irgendwie Thank You und Goodbye. Und dann läuft das alles. Also man muss nämlich dazu noch sagen, weil das haben wir noch gar nicht richtig erwähnt. Wir sind zwar in Osaka, aber wir sind außerhalb von Osaka. Ja. Also wir haben wirklich bis jetzt kaum Ausländer. Ich habe heute Morgen das erste englischsprachige Pärchen an unserem Fenster vorbeifahren hören. Hören. Hören, hören. Ja. Aber das war's. Also hier sind wirklich wenig Ausländer drinnen und äh, Genau, das ich, ich glaube, es ist wirklich das Provinz. Genau. Ja. Aber wie gesagt, es hat sich offensichtlich rumgesprochen. Ja. Und das sie sind immer noch. Sie sind so sweet. Ja, super freundlich, lächeln, ja. also sobald man es in den Masken sehen kann. Aber Nein, die Augen aber lächeln sehr wirklich, häufig. Ja, ja, und sie sind wirklich so hilfsbereit. Ja. Also auch, wir machen wirklich tollpatschige, dumme Dinge. <lacht> Nein, wie zum, wie zum Beispiel. Beispiel die an der Kasse, wo wir. wir haben an dem Kassensystem. Das war auch witzig, ja. da, Haben wir gestern gar nicht erzählt. Ja, stimmt. Da kommt halt immer, du äh, eine Kasse dann zugeteilt, nachdem die äh, Kassiererin deinen Korb äh, nimmt Abgescant oder sowas. Hat, und das hat. Ja, irgendwie registriert ja. hat. Und dann stellst du ihn dir zu eine Kasse hin und du musst halt dann selber da dein Geld reinwerfen. Und wir stehen natürlich da und werfen das Geld rein und dann sie so. Dann sind ja, da drei hm? Knöpfe: ein blauer, ein roter und ein pinker, glaube ich, was ja, ja. Und dann. Ja, nu. Und dann haben wir gesagt, so, okay, rot drücken wir auf keinen Fall. Rot ist schlimm <lacht> nee, nee. Und blau war auch so seltsam. Und dann haben wir ganz fragend mit riesigen Augen sie angekommen. Also, hallo? Ja, und dann hat sie, ist sie hinter die Kasse und hat auf ihrem Bild schon rumgetippt. Dann macht es nur piep, piep, piep. Dann hat sie eine, äh, eine, eine, eine Kollegin geholt. Und beide und, liefen sehr, oh Gott, oh Gott, was ist ja, los? Die sie auch zum Bildschirm, schon selber nochmal getippt, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, bis sie dann zu uns kommt und sieht, achso, die haben noch gar nicht den roten Knopf gedrückt. Drückt den roten Knopf, zack, kommt sechs Geld raus, alles fertig. Also man muss einfach nur noch die Bestätigung klicken, so, ja. alles, ich habe alles ein, also es passt so, das ist der Betrag und ich habe das Geld reingetan, bitte ja. gebt mir die Rechnung dafür. Ja. Und sie waren nicht genervt, sondern... Sie waren überhaupt nicht, und das finde ich das Tolle, sie, sie sind ist nicht genervt, ja. sie lachen dann, sie sind wirklich wie so, ach, wie dumm von uns. Mhm. Ja. Niemand ist so wie, oh Mann, hey seid ihr mhm. blöd, <lacht> ihr müsst doch einfach auf den Knopf da drücken. Ja. Also wissen wir jetzt, aber ja. Das ja kommt aber nicht. eben, ich finde niemand, also auch wenn es sage ich jetzt mal nur, weil sie einfach es gewohnt sind, höflich zu sein, ist sehr angenehm, weil man nie blöd angemacht wird hier. Mhm. So. Ja. Sehr, sehr angenehm. Eigentlich wollte ich nur ein kurzes Video machen, aber es wird schon wieder ein halber Podcast hier. Wir sind schon bei fünf Minuten. So, tschüss. <lacht> Macht's gut. Ich schreibe vielleicht trotzdem ein bisschen Texte da.